bist du also auf patrouille heute abend juri jo. danke wir sehen uns dann am morgen gute nacht ja wer da Hi. Ah, tut mir leid ich wollte dich nicht stören schon gut mir tut es leid wenn ich dich geweckt habe hast du nicht ich bin aufgestanden weil ich auch ein bisschen trainieren wollte Warum trainieren wir dann nicht zusammen? Wirklich? Super. Aber Flynn, du bist doch schon so stark. Warum opferst du dann deinen Schlaf, um, um zu trainieren? Ich wurde gerade daran erinnert, wie machtlos ich die Möglichkeit bin. Wenn ich das Reich ändern will, dann muss ich dafür sorgen, dass ich der Aufgabe auch gewachsen bin. Ich muss daran hart arbeiten, in mir eine Stärke zu entwickeln, die mich nur Zau nicht zaudern lässt. Du drehst nicht noch von der Stärke mit einem Schwert, oder? Nein, du brauchst genauso mentale Stärke beim Training mit dem Schwert musst du deine Überzeugung trainieren, damit sie ebenso scharf sind. Stärke und Überzeugung ist bloße Gewalt. Verstehe, also kann man mit felsenfester Überzeugung in jeder Situation bestehen. Uh. Ist du ähm, auch zu helfen? Repeat, Woff. vielleicht stelle ich diese alten Knochen auch mal wieder auf die Probe. Ich stehe gern für ein kleines Match unter Freunden bereit. Raven. Kämpfen oft gegen mehr als einen stimmt dann nimmst du mit uns allen auf, wenn du üben willst. Jawohl, die bösewichte kommen meist in Rudel. Judith Patty, seid ihr auch dabei? Was dagegen, wenn wir mitmachen, ganz im Gegenteil. Aber warum seid ihr alle hier? Was mich angeht, ich wollte mich nur mal gegen dich messen. Wenn du es auf den Anführer abgesehen hast, zählt auf sein Pferd. Ich würde sagen, das ist mal wieder typisch für euch, beide aber eigentlich ist ja nichts ihr typisch für euch welche gründe ihr auch habt das spielt keine rolle danke seltsam sich zu bedanken wenn wir nur zufällig dieselben interessen haben in der tat also dann wollen wir loslegen ich sollte meine sache aus meine nase aus der sache lieber aushalten hm? aber ich wir sollten einfach alle wieder schlafen gehen es geht auch für dich voll ein folgendes akan hat gelernt umwerfende drehung ok cool. Einfach nur mal übernachten, ich alle vergiftet waren, aber eine neue Katzen gesehen wird. Sehen ungefähr hier, ja, es wird ziemlich spät. Vielleicht sollten wir heute in den Angriffs bleiben. Das sehe ich auch so. Wohnung ist wichtig nach der großen Rennerei, die wir hinter uns haben. Wo ist dahin flennen? Patrouilliere heute nach den ist Also bitte ich die Union um Erlaubnis. Ich bin immer noch ein Ritter, auch wenn ich nicht bei meiner Brigade bin. Das Protokoll muss befolgt werden. Warum willst du patrouillieren? Ist das nicht Aufgabe der Union? Es ist schwer vorstellbar, dass die Union nach dem Tod des dons noch ordentlich funktioniert. Dass es um den Frieden von ist nicht gut bestellt ist, hat selbst ihre Ritter erreicht. Die Machtkämpfe zwischen den Gilden haben mit dem Ableben des dons zweifellos zugenommen. dann sollten sich die Unionen wirklich kümmern. Äh, aber ja, ich denke, ein Ritter auf Patrouille sollte genug Abschreckung sein. Ah, Flint, sei nicht immer so ein Spielverderber. Endlich haben wir mal Gelegenheit zu entspannen. Da musst du die Sau aus das nicht schuften. Sitz, an ausschalter klemmt auf an. Das sagt ja der Richtige. Dein Anschalter kennt eh nur aus. Also dann folge mir. Ich fühle dich äh, an einen schönen Ort. Nein, ich muss heute Nacht wirklich patrouillieren Alles ist eine Lektion fürs Leben, Junge. Jetzt halt die Klappe und komm mit. Aber Raven? wirklich einfach mit dem alten Mann mitgehen? Ich bezweifle, dass er einen familienfreundlichen Ort im Sinn hat. Alles, was für ein Hilf, mal aus sich rausgehen, soll mir recht sein. Du ein Ritter, niemals was willst du? Das hätte ich nie gedacht. Jeder weiß, dass Ritter eingebildete kleine Deppen sind. So jemand wie du könnte niemals ein echter Ritter sein. Waren <lacht> die frauen im Reich auf jeden Typen, der sich Ritter nennt? Ja, zu blöd dass du jetzt in der Angriff bist. Tja, ähm, ist ja nicht so nervös. Wir erzählen dir alles Mögliche, wenn du noch fragst. Kannst du glauben, dass du wirklich ein Freund von Raven bist? Äh, du trinkst nur Saft wie ein kleines Kind. Du bist echt entzückend. Ähm, ich komm schon entspannt. Ich wir werden heute Abend jede Menge Spaß haben. Was hast du gemacht, Raven? ja mit Flynn. guten morgen morgen du hast nicht auf mich gewartet oder nö hey sage ich dass sie die ganze zeit unterwegs hat wo ich es gemerkt habe war schon Sonnenaufgang. aber ritter sind gewöhnt die ganze nacht aufzubleiben das beeinträchtigt unser Kämpfen nicht Ich schein hättest du so viel spaß wie noch nie es war toll raven hat mir eine interessante erfahrung bereitet ah, gut er Will ja offenbar ein so guter Freund sein wie Juri. Ja, ich wünsche, Juri wäre auch dabei gewesen. Stimmt er nicht, alter Mann? Schau doch nicht so wie Petrich. es war ein riesen fehler Ich gehe nie wieder mit Fünf feiern. Mit ihm dran hat mich keins der Mädels nur eines Blickes gewürdigt. Ach, so war es immer schon. Er ist schon gewohnt, dass alle mit ihm flirten. Ich bin was nichts. hat du Spaß? ja Ich habe mit äh, Leuten geredet, die nicht daran gewöhnt sind, in den, in der stadt Ritter zu sehen. Da habe ich erkannt, wie wichtig es ist, manchmal auszuschalten und den Leuten einfach zuzuhören. Ja, ich bezweifle, dass der alte Mann so ihren vorher werte Motive im Sinn hatte. Tut mir leid, dass du ihn die ganze Nacht am Hals hat. Alter Mann, du hast ja keine Ahnung. Er hat folgenden Titel: Alten Herrscher der Nacht. Na klar, okay. って、フェローみたいな怒かない え。スケト。なんかフレ見 <笑>うーん。 そう<笑> Komm bitte herein. Okay, es geht. Leibniz. Hm? Was Ich Schuban war, man kann es nicht, karabbu jetzt da, neo. Tego ma ni sare yo ga nanda ronga, ata erreta ni mwu wärre dake. Honto no Schuban wa, 10 nen mai, sinjimat de sa. Kona jokio nnatem, sore wa kararanakata. Sasga ni, anna dekai, Brastia ga de de dekur to a oomotja i nagata gdow, sore demo, sei ma a lexe in stagata ka 本当けど<笑> So ist die alte noch mal, die mich die ganze Zeit hast So der genau. Und Witcher. Okay, es geht. Ja, Guck mich wieder böse uns zusammen 彼女は僕を理想化しすぎているんだ世の中はいいものと悪いものに割り切れるべきだと思っているだけど現実はそう単純じゃない Ich bin ein bisschen Ich そうずっと so jetzt noch eine katze Ihr seid nicht zufällig diese heldenmutige Vesperia, oder? Doch genau diese heldenmutige Vesperia, das sind wir. Unsere lage ist voll von neuen Lieferungen und wir hatten keine Möglichkeit, sie aufzuräumen. Wie wir gehört haben, sind Lagerhallen eure Spezialität. Könnt ihr uns vielleicht helfen? Ähm, okay, dass ich aber uns darum kümmern. Also, ab, ich verlasse mich auf euch. Oh Gott, das wird schon wieder lange dauern. Ich nicht gerade das so eine Mission ja ähm, Ja super. Okay, warum nicht. Im fahrt wird sowieso nur, weiß ich nicht. Okay, das Ding muss ich hinschieben ne? jetzt mal sagen dass hier hin, ne? okay, der Part wird sowieso hier nur aus irgendwelchen random zeug bestehen ne? deswegen warum nicht Gott. So, du kommst mal hier hin das doch gelacht, wenn ich dich nicht da reinkriegt ne? hm. Spezifik, okay, halt, kann ich hier nichts mehr machen. Oh, das kann irgendwie nicht richtig sein. Komm, so hier kann ich nichts machen, außer das ne? Ja, weil ich mit dem hier nichts machen kann. Deswegen versucht, das mal dahin zu schieben. Ich bringe das das da oben entschieden ah, okay ja ich glaube das ist so richtig ne? ah, weil jetzt kann ich das ja wenigstens für irgendwas benutzen ja, kann auch nicht richtig sein dass ne? ich das hier einfach hier rumliegen lasse für gar nichts schiebe ich dich mal dahin wird schon richtig sein Okay, äh, da ist eine Truhe. Mach mal. Habe mich mal annähernd getroffen, aber okay. Hm. ich dich kann ich nur da unten fangen. Ne? Ja, wenn ich mir jeden noch mal ein einjähe oder. Jedes Loch bekommt eins. So. Gucken, ob das richtig war? er sagt gefühlt nicht. Wie ein Alten. links einen reinzupacken bringt anscheinend nichts, weil dann kann ich nichts mehr mit dem Teil machen. So, das hier so, Ich habe das gesagt, das hier ist schon mal so, wie ich das hier mache, richtig, ne? Okay. So, da komme ich da oben, ne? Hier noch nichts, da muss ich noch hier was im Packen hm, kriegt das Ding darunter. Da, da komme ich glaube ich gar nicht mehr hin. Ne? So hier ja, hinzupacken bringt nichts. Das heißt, der ganz linke darf nicht in das eine Ding rein, darf nicht hier vorne rein. Ich rein machen, ich. Aha. Das daneben, das... ich muss ich hier reinmachen glaube ich Warte mal Loch daneben nicht ich jetzt mir leisten da irgendwas drunter zu schoben schieben schuben hm. ich glaube ja das schiebe ich da unten Schiebe ich das so nach rechts. Was ne? wenn ich das jetzt auch hier runterschiebe? Ja, dann drei. Ich schiebe auch mal da ein. Ich war kein Fehler. Nur zwei so darunter zu schieben war, glaube ich, schon mal richtig. Ne? So. will darüber. Dann mach mal. Doch warte, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab ihn. das richtig so. Da muss ich noch eine truhe abkassieren und wo noch? Links, ne? So. Ich brauche hier eine. Lass mich mal muss ich irgendwie da eine da bringt das irgendwas hier ein so hier haben wir ja schon erkannt das bringt nichts und hier warte mal kann eigentlich nur hier sein oder ich weiß es nicht weil, das kann ich jetzt da unten einschieben ne? Schieb da jetzt auch mal runter So, warte, ich glaub, das funktioniert so nicht. Du, geh mal hier runter, glaube ich. Bin ich auf dem richtigen Pfad hier? komme ich hier nicht hatte äh, ist nicht alles verloren glaube ich warte mal da komme ich gar nicht runter doch komme ich glaube ich da muss ich aber irgendwie herumlaufen dreck wie äh, schon sagt, für dass ich hier oben das schieben muss, ne? Ich glaube, ich hatte recht. So. Halt. nicht, warum ich das jetzt mache. Muss ich noch einen da So. Ich kann jetzt den hier runter schieben, dann komme ich da oben wenigstens schon mal hin. Hat nur noch die rechts Okay. Die ja, geil. So. Hier weiß ich nicht weiter. Hier habe ich irgendwo einen Fehler gemacht, glaube ich. darum noch so ein paar Dinger ne ich hier so keine Ahnung gehe hier runter glaube ich habe ich da ein und der kann ich glaube ich gar nichts machen ja. Ich meine, hier habe ich irgendwas falsch gemacht. Auf der Seite. So ein Gefühl. Oh. so dreck warte mal, hier sind noch zwei aber da komme ich nicht hin ja weiß ist aber nicht genau wo ich den Fehler hier gemacht habe wenn ich ehrlich bin warte mal kann ich noch irgendwas hier retten richtig ich dich hier unterschieben, ne? dann komme ich hier so runter und hey Ich dachte, ich war die ganze Zeit hier verloren, aber irgendwie... Doch, noch zu retten. Danke, das bedeutet uns echt viel. Hier habe ein kleines Dankeschön. Aber ja, voll wenig. Dank auf diesen heldenmutigen Vesperia könnt ihr euch verlassen. Hey, du hast gerade eben diese mutige mutige gesagt, oder etwa nicht? soll denn diese genau bedeuten? Was immer du willst, das bedeutet. Dachte ich mir, ich weiß nur nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Okay, sehr gut. <lacht> na, mal weiter mit irgendwas. na, hm? Ja, ja was Oh, also das ist die ultimative Waffe. Ja, ich habe einigen Klamotten. Einigen charakter ein paar Klamotten, die mir mal Raven und juli sehen können. Ja. これ 特別な結果、とてつも9個だったとか。それは でももしこれ oder das ist jetzt noch die Kamera, wahrscheinlich erst benutzen, nachdem wir irgendwie den super mega optionalen Boss irgendwie des Spiels oder so erledigt haben. Das ist doch immer so ein Spiel. Kann man immer erst benutzen, nachdem wir alles erledigt haben. Die vollkommen nutzlos. 柱 Gadow, da in dem Mussel, handmuss, den Ausschuss. So, na, ne? so, ja, du Abyssion, ein Schwert rot wie Blut. Die Klinge ist voller Zorn. Was also mich gerade von dem Ding kann ich wahrscheinlich nichts lernen oder so. Ne? Oder er ist voll schwach. Hm. Ein 550 ist das viel, Nö, doch halbwegs bisschen kann ich aber nichts lernen und als schwächer als weil ich jetzt dafür jetzt also nicht wahr sein ich wusste es die einfachen wahrscheinlich volles potenzial nachdem ich irgendwie den stärksten optional boss in dem spiel erledigt habe das ist immer so das kotzt mich so an den tails aufspielen dass hier voll die mega waffen die du für alles mögliche benutzen könntest, um einige sachen irgendwie einfach zu machen ne? und da ja, kannst du erst benutzen wenn du alles erledigt hast Okay, warte, was geht? Joder, mal 単なるお人よしかと思ってたが見ると 用 ich, glaube, das oh, ich wusste es ich habe es davon von gewusst dinge die ich heiße chaos nennt mich einfach K-Witzel, heidi ah, ihr seid ja schon wieder da ihr könnt mich wohl einfach nicht aus dem kopf bekommen was ich habe es einmal gesagt, mir dein Gerede anzuhören. Ich verlaufe es dir nur lieber gelaufen. Flache, flache Liese, ich habe endgültig. Nase voll von diesem Mist. Willst du etwa willst du dich etwa mit mir anlegen? Ja, auf Rita. ich will ja keine Prügelei zwischen Kindern erleben. Kindern, wie meinst du denn mit Kindern? Ich bin erwachsen und allen gewachsen. Äh, bist du sicher? Für mich siehst du nämlich wie ein Kind aus. Du bist ein kleiner Knirps. Sag genau der richtige, du zaußer Gartenzwerg. <lacht> Zertraußert Gartenzwerg und nun zum Haupteigens, das Objekt des Tages ist darum, darum, darum, dumm. Giftwehr, Lebenswehr und Steinwehr. So also sind es dann plötzlich gleich drei Objekte. Hm, warum willst du deine Naseweise fragen? Nicht für dich, denn kleines Fräulein unschuld, kleines Fräulein unschuld. Was soll das denn heißen? müssen ist ein Segen süße wenn man nicht weiß macht man auch nichts heiß also rückt die sachen bitte raus weil ist, es euch in den kram passt gibt uns davor auch etwas schönes oder ja, klar doch macht euch darum keine sorgen ja, warum nicht gefühl ergeben und alles andere danke unterum im kreis herum wo wir stoppen weiß nur ich dittel dumm bitteschön Oh, jemeni, noch einmal dankeschön oh, ich verstehe es nicht ich weiß nicht ob ich mich jeder an gewöhnen werde dieses ding dort heraus schießen zu sehen Kann ich hier nicht verdenken das ist einfach verrückt. so wir haben dir drei sachen gegeben was gibt es uns jetzt Na richtig heute gebe ich euch humini jumina mich bildschirm leuchtfeuer um leuchtfeuer um leuchtfeuer, <lacht> dreimal das Gleiche. Das ist das auch nicht genug? Soll ich dir noch mehr geben? Wer würde denn einen ganzen Haufen Exemplaren des gleichen -No Objekts haben wollen? Wirklich? Aber ich dachte, die würden draußen in der Wüste ganz lustig sein. Ja, also wir sind ja so glücklich, stimmt's, stimmt Stimmt's? Oh ja, ich bin immer glücklich. Oh man ich kann ja gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Oh gut, schon bewahrt sie. Bewahrt sie sich auf. Bis zum nächsten Mal, Ding begreifst einfach nicht ich bringe dich um baby ja du bist mause tot Bis du mause tot bist ich verstehe es nicht hat sehen wo oh, es ist Fräulein ist Oh, Pauli, wie geht's dir gut wie geht's deinem hund wow. oh, ist nett zu jemanden repeat spielt gerne mit kindern die hunde mögen wirklich Und was ist da mit mir sie mal repeat ich mag dich so gern wurf geh weg von mir fast hallo hallo ich dachte du west immer fort meinem kind gefällt sie wir kommen ab und zu mal wieder her verstehe das freut mich in ordnung paul ist zeit sich zu verabschieden wahrscheinlich alle mal wiederzusehen. zu sehen und wiedersehen War schön sie glücklich zu sehen Wuff, Ah, was denn wuff repeat voli wurde von einem monster einfällt ein monster innerhalb der barriere die bin es hinterher dran? wir sollen ihnen folgen aber wie blöd seid ihr eigentlich ich denke gegen das so schnell hallo mein Gott, sind die inkompetente erde Aha, die sind alle so sorgt und glauben ihr kleine bäuer können sie schützen das war einfach ja ich mich wie viel wohl für diese kleine gehöre bekomme du reut die oktober zu mit meinen menschen anlegen Verdammt, wer bist du ich fand das ja ohne jenseits haben ein monster innerhalb der beere einer der kumpel verstehe gibt das kind zurück Glaubst du, ich rück jetzt einfach so heraus genau. Oh Kampf, okay, oh, nicht. Jetzt ja halt super spiele ich gerade Repeat, weil ich mit dem noch weiß nicht. Geil ah, hier nicht spät des Sieges, Grinded. ist Natürlich nicht so schwer. Okay. Noch oh, was gelernt, gut. Hm? Wuff, wuff, wuff Glück gemacht, repeat, verdammt, das vergesse ich nicht. Was uh. in einem, lassen ihn richtig wichtig ist, jetzt nur Pauli zu seinen Eltern zu bringen. Und oh was für den Sinkholzer und ich ja, abliefer. Vielen Dank, er hat uns so oft geholfen. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Nicht der Rede das ist für uns Routine. Kann mich nicht erinnern dass du irgendwas getan hast, alter Mann. Dein Hund hat mich gerettet. Wuff. ist nicht so ein Hund, der ein tierliebes Kind in einer Notlage allein lassen würde. Danke, Herr Hund. Wuff. Ich frage mich immer noch, warum sollte jemand Pauli entführen wollen? Wuff, wuff, wuff. Er wollte vielleicht nur ein bisschen schnelles Geld machen. Ach, wir müssen ihm immer auf der Hut sein, sogar innerhalb der Barriere. Was hast du da Pauli? Der Mann hat etwas fallen gelassen, also habe ich es aufgehoben. Ich habe es geklaut. Der Bandit, das wäre nur zieht, wenn man einem Monster eine bestimmte Technik beibringt. Nicht dass ein dummes Monster jemals eine Technik wie diese erlernen könnte, Wuff, wof, wuff, wuff. Aber repeat, ne? was jetzt bist du? Es hier haben Wuff. es. Gibt nichts, was repeat nicht gebrauchen kann. Nur in Ordnung, ich lese es dir vor. Wuff. Und das war es auch schon. Meinst du, du hast es verstanden? Wurf, Wurf, Spezial. Ich habe eine Mystikart gelernt. Dadurch der Hund ist wieder stärker geworden woof. mit den vollen kinder alten Kindermädchen. Okay, ich habe eine Mystic art gelernt. Dadurch oder gelernt, wie man die Mystikart einsetzen. Ne? Cool, wo ist das nochmal? Äh da cool ich hoffe nur ich krieg die auch mal irgendwann hin ey, damit ich auch zeigen kann ey. so hier passiert irgendwas ciao diese stimme wir treffen uns an karo an kora was oh, ist das nicht der Typ der immer raven zu quasselt das gilt dir ganz allein, alter Mann. Wieso muss es denn immer noch mich treffen? Können wir irgendwas für dich tun? Diese baka die im Hafen ver... vertreut ist, gehört sie euch? Oh, das Boot, ja, es gehört uns. Es hat einmal vor ein Kaufmann gehört, aber ich habe mich gefragt: Seid ihr damit einverstanden, wenn ich es aufrüste? Du willst es aufrüsten? moment mal nicht so schnell wenn du irgendwas komisches mit meinem schiff machst dem ich dich aus wie ein aal aufrüsten sagst du. was genau willst du denn machen ich will nur etwas daran anbringen kapiche ich werde dem boot keinen schaden zufügen. das verspreche ich euch er ja, glaubst du denn wir lassen dich was weiß ich an unserem boot anstellen Hey Juri, was meinst du sollen wir ihn einfach mal werken lassen und gucken was dabei auskommt kannst du uns gleich mal erst mal sagen was du machst weißt du etwas was ich nicht weiß alter mann Nein, eigentlich nicht. Ich dachte nur, wir könnten ihm eine Chance geben. Dann würde ich sagen, wir versuchen das mal. Was willst? Du? Was meinst du, Patty? Hm, wenn du sagst, es ist in Ordnung, dann ist es in Ordnung. Aber ich krieg's mit, wenn du irgendwelche linken Turm versuchst. Na klar, in Ordnung. ziel Ben, Ben, wartet hier, einfach ein bisschen. Guada, voilà, ich bin fertig. Es ist irgendwas am Boot befestigt. Was hast du denn gemacht? Ja, ich weiß, wenn du halt erstmal vorher gesagt hättest, ich habe einen Bergungsrand vor euch angebracht. Damit könnt ihr aus dem Meer einsammeln. Was hältst du davon, Patty? Hm, er hat es sehr gut platziert. Die Gewichtsverteilung, das Gleichgewicht des Rums, hat er ebenfalls berücksichtigt. Nicht übel, jung, gar nicht übel. Ich habe auch den Kiel verbessert, damit ihr Untiefen befahren könnt, die ihr vorher nicht befahren konntet. Okay, fantastisch. Hey, wie hast du denn das alles gemacht? Oh, ich habe in letzter Zeit ein Interesse für lebage entwickelt, das ist alles Mensch, was war ein merkwürdig merkwürdiger Vogel. Nun bis zum nächsten Mal, arrivederci wieder war das eben Professor Sicily. Was kennst du diesen Kerl etwa? Natürlich, man nennt ihn Leuchte der Kerntechnologie. Der ganze Welt gibt es keinen, der besser mit Blast der umgehen kann. Mensch, das ist ja fantastisch. Hast du noch nie von ihm gehört? Nein, noch nie in meinem Leben. In der blastier gibt es viele Teilgebiete. Die ich untersuche, wie mit blaster magische Effekte erzielt werden. Manche Blastier-Ingenieure entwickeln für Kerne und ihre Effekte neue Anwendungen. Das ist ein ganz anderes Forschungsgebiet. Toll, ja ingenieur Ich wette, die Gilde der Architekten würde so einen wie ihn gern mal in die Finger kriegen. Das stimmt. Die Gilde der Architekten ist ganz wild, auf Professor Sisley zu finden, damit er ihnen hilft ging nach informationen für die sich kaufmann interessieren würde er soll aber sehr verschoben und nur an projekten arbeiten die ihn augenblicklich gerade interessieren das könnte stimmen Na, dann wollen wir doch mal sehen wie nützlich diese verschobenheit ist Professor wirklich sein kann da sehen wir uns mal an, was dieser Bergungskran leisten kann okay ein nützliches objekt zum bern versuchte objekte eine fantastische maschine ein Kran wurde an der Fährt angebracht. Senke den Arm, da bestimmter Suchpunkt, um hilfreiche Gegenstände oder Galt zu finden. Vielleicht entdeckst du so noch andere Dinge. Außerdem wurde das Schiff verstärkt und Du kannst seichte Flüsse überfahren, was vorher nicht möglich war. Okay, Dann zeig mal. Aber wie mache ich das jetzt? nicht da erstmal irgendwas einen bestimmten ort finden oder was jetzt nämlich nicht gesagt machen kann sind vögel zum beispiel sterne eine fallspitze kann ich jetzt ja okay Ach jetzt kann ich hier hängen, was ich vorher nicht konnte, glaube ich, ne? Ja, in nee, der nee, glaube ich nicht hin schwimmen. Jetzt ist doch schon mal da die Höhle, kann ich da rein. Nö. Was hat denn für eine? Warte mal, hier konnte ich vorher nicht schwimmen, genau. Ja, toll, ich habe da eine Höhle gefunden, aber irgendwie ist da nichts. Wo ist das denn? jetzt sah sehr winzig aus, aber ja. Okay, so kann ich mal ein paar Schätze und so finden, ne? Und schlecht, warum nicht? oder ja, wenn ich so ein bisschen aufs mal machen und ein paar Sachen suchen, ne? Gold. Oh, da ist noch was. gerade ausmachen. Die Dinger, die waren aber vorher nicht hier, kann das sein. Diese Vögel ja ich werde mich mal ein bisschen umsehen und gucken was ich so also finde ne? und jetzt hier irgendwo das sieht auch verdächtig aus als kann ich irgendwo leiden oh, keine ahnung ich schalte wieder rein wenn was passiert